So, ich würde mal sagen, willkommen zu einer Aufnahme außerhalb des Teams. Ui, ein Revelio. Übungspark. Mit Wunder von Fettkoff nutzen Sie gelegentlich, um eine Zauberei zu üben. Vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Kuboteentüfer. Aha. Arresten, Leviosa habe ich ja nicht mehr mit dabei. Würde eigentlich Sinn machen. Leviosa. Aha. Mit Gabel, die Leviosa brauchen wir eigentlich. Um einzufällen. Diamonds habe ich auch nicht ausgerüstet. Was ist denn das hier? Ähm Die genau so nämlich. Das wird schon gut, okay? Wie machen wir hier? Wir sprechen jetzt Sebastian, Sebastian Kupter. das ist unsere nächste Quest. Das machen wir einfach jetzt in der Aufnahme weiter. Die Hauptquests werde ich jetzt mal, die werden wir am Freitag im Stream weitermachen. Aber hier die Beziehungsaufgaben und die ne, Sidequests die können wir mal, die können wir uns mal widmen. Deswegen... jetzt, guck da. Schnellreisen könnten wir auch machen, aber... Muss ich nicht erwähnen, oder? Was ich von Schnellreisen halte. Wir uns hier ein bisschen Landschaft angucken, während wir nach Hogwarts zurückfliegen. Durch ein paar Ballons durchfliegen. Magst du Schmerzen? Nö, aber du scheinbar. Ich bin nicht da, um dir Schmerzen zuzufügen. A long way home. über das gebirge Na, dann Man merkt, wo wir jetzt kurz näher kommen. Äh. Ah, es gibt Probleme. Na komm, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Nicht wieder durch den Turm fliegen. zwei FPS die ja schon wieder am Start wir warten mal kurz bis das Spiel fertig ist. Das kann man doch bestimmt natürlich nicht dort auf dieser Brücke manchen Brücken können man landen Hier zum Beispiel. Komm zu Ob mir eine freundliche Seele hilft. Nö. Hast du meinen Onkel gesprochen? Yep. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft sehen. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch Tja. gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Und sollte er hören, dass wir sie nutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Naja... Nee, was meintest du damit, Anne, ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit ihr trifft? Es... Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Omenes wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Aha. Das ging schnell. Dass das vor allem keinem auffällt, dass wir hier ständig rein und rausgehen. Wenn mir nur jemand Neues auf vor allem, weil sie auch hier rumsteht. Hätte. Es ist tief in Mitten in der Nacht. Verstehst du hier rum? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das So, was machen wir nun? Aufträger. Poppy hat am Dorfplatz in Meet etwas für uns. Da wird es spannend. Wir müssen uns das mal machen. Mit dem Aussichtsplattform Sebastian reden wir nochmal. Mal. Dann im Stream. Und das war auch im Stream. Die Hauptquests können warten. Vielleicht haben wir heute ein paar Schlüssel oder... ...medaillische Schlüssel. Oder machen... Andere Side-Quests. Erstmal die Poppy-Quests. Wartet in Hoxmeet. Na komm, Nicht durch die Wand. Nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, Mann. <lacht> das muss nicht sein. sind wir da der liegen ist noch so eine sache die steuerung ist wirklich ein bisschen Dolle Knurrbisch. Na komm, dann steigen wir mal. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hawksmead? Das Spiel muss erstmal berechnen, dass wir noch das sind. Ach je. Es ist wirklich ein Witz mit der Grafik. Den Bergs. Ich plane künftig immer die erste Stunde des Streams für, für die Grafikentwicklung ein. Das ist äh, immer wieder was Neues. Denk ich wir haben es schon gehoben und dann nee, <lacht> Sie ist sonst verlässlicher. Was ein Witz. Ich hoffe, du hast noch nicht lange gewartet. Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Aha. Was weißt du über den Drachen, den du verfolgt hast? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe Ihren Flug verfolgt. Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Aha. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Aus. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Klingt gut. Wollen wir los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das hast du dir alles beim Hierumstehen überlegt? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hebriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Aha. Das Ei behalten, das ist, äh, ja, ich weiß nicht. Wir könnten es züchten, wir könnten ja, im Raum der Wünsche, könnten wir was machen. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Na ja. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir das Ei dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken Gut, dann, dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück Wunderbar Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer oder für Beute Wir sollten zu Fuß gehen Okay oh, und eins noch Regen wir sie nicht auf Sie hat wirklich genug durchgemacht Bereit, wenn du es bist Bin schon unterwegs Da ist sie, über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh, gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die es anderen ist. Drachen. Was hat uns gerettet. Ein paar Eier sammeln. Zaubertank-Zutaten. Sorge um den Verbleib des Eins. Hm. Oha. Sie blut. Ähnlich Geld. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben bleibt das Ein paar Wölfe. Hm, eine Ziege. Wie viele es wohl waren, die sie gefangen haben. Gewöhnlich braucht es mindestens zehn. Wo sind sie, Smuthy? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnung auf den Kampfring machen. Mit den Waren der findet man ein Akkomanthonas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violet und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon ist, Borneo gar nicht zu so übel anzuschauen. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter, vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald, Angus. Wie süß. Sie halten Kontakt zueinander. Der hier ist tot. Da ist sie wieder. Timberaton. Richtig brauchen wir Entfernung. Oh. Glück sind wir hier nicht in Skyrim. Reparo. Fantastisch. Jetzt wird man in diesen so Illusionierungszauber nehmen. Und so ansteigen. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Wie bitte? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das äh, sind ja tolle Aussichten. Ja. Gute Idee. Aber sie kann dich trotzdem riechen. Ja, aber nicht für ein Schaf halten. Ich rieche nicht nach Schaf. Vorsichtig. Oh je, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grabhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Zwei Kapons. du Scheiße. Wir haben doch nur eine Deckung. Ja, nee, ist klar. wie oft wir hier noch sterben. von einem Kamin vorher. Oh, gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. ist die nächste Barriere. Die ist sie. Ja. Gleich gesagt. Und los. Nein, jetzt keine Bachs. Nein, wirklich. Und los. Und los. Na komm, na komm. Wir sind drin da ist das nest wir sind fast da und wie stellst du dir vor dass wir zurückgekommen wir müssen den weg dann auch wieder zurück ach du scheiße warum sind alle brücken zerstört Recaro. vielleicht war ein drache hier der sie eingerissen hat ich meine ich muss nicht, aber. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme, aber. Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. sowas von Rot. Atmen. Groß Poppy und ihre Mission. Atemberaubend. Und hast du gesehen? Ja, die atemberaubend. Sie uns komplett das kannst in du Ruhe sagen. Das kannst du laut sagen. Sie ließ uns in Ruhe. Sie wollte uns die ganze Zeit den Gar ausmachen. Nur bis sie ihr Eis sah. Hm. Von da an erwärmte sie sich für uns, denke ich. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum ja. Schloss zurück willst. Keineswegs, aber können, wir können zurückgehen. Ich bin noch nicht bereit. Sollen wir dann zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle Rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer? Verständlich. Wir haben ja auch ja ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer. Außer was? Außer. Sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Sie haben was Wir getan. Was ist los? Ich brauche eine Eule! Konnte ich so blind sein? Ich hörte es nicht das vergiss Nei. Nein, das war heftig. Das Vielleicht der nächste Auftrag. nur noch Fleckenentfernung, entfernung duell und die schlüssel und der die Mode. Ähm, da würde ich mal sagen, als nächstes erstmal helfen wir mal der Baby ihre Beauty-Lotion zu kriegen. Lass noch beim reinschauen. Nehmen wir mal ein paar kostenlose Proben mit. So. Naja, aber hier waren wir schon drin. Der Bodenarbeiter ist in dieser Richtung. Exakt. Dann machen wir mal einen Spaziergang hin. auf eine kleine Stilveränderung. Das Wir macht haben die eine tun. große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Wir haben heute viele oh, Waren. Maske. Lassen Sie sich Zeit. Keramikmaske. Sieht aus, als wäre es nur für Sie. Gemacht. <lacht> so, das heißt, ich bin hässlich? Oh, <lacht> uh, ich habe Geld. Sieht aus, als wäre es nur für sie gemacht. Hm, sieht nicht mal schlecht aus. Sieht sehr schottisch, schottisch aus. Ein äh, Kiltgewand. Hat was. Sieht aus, als wäre es nur für sie <lacht> gemacht. <lacht> ja, hat was zum Piefs. Na. kit hätte was Sieht aus als wäre es nur für sie gemacht ich mag mein schwarzes outfit mhm. mannte darüber hättest du? Ihn? kostet nur 375. Ich meine, Sie aber ausprobieren. Sein. das ist Besenknechts Versprechen. Ich meine, mein Cape ablegen, ich weiß nicht, aber uf, uf, äh, die Arme habe ich gar nicht gesehen. Ähm Ja, gut ich glaube ich bleibe mal bei dem bei dem cape obwohl es hat schon das ist schon ist schon stylisch darunter das schwarze outfit etwas. Und das Käfig findet ja einfach zu geil. Hm. Dies oder dies. Setz mal einen neuen Look. Schlecht finde mich nicht. Hat was Edles. Dann sieht man das, das schöne Schwarze kommt das schöne Schwarze drunter nicht zum zum Vorschein. Hat ja, doch schon ein bisschen, aber. so ein bisschen was mysteriöses wisst ihr was ich jetzt mal ein weichen tragen mal schauen